Was? Hast du gerade wirklich? Schwerste Entscheidung. Seyori, ich liebe dich. Ja. Ich klopfe an Seyori's Zimmertür. Seyori? Aufstehen, Kleiner! Keine Antwort. Ich wollte wirklich nicht einfach so das Zimmer betreten.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 Roman und willkommen zu meinem allerersten Stream. Wir spielen heute nämlich, so also ich spiele heute, ein Spiel, was ein bisschen an Popularität vor ein paar Monaten erreicht hat. Dieses Spiel nennt sich. <lacht> Und with this, I have to say, ich werde da wieder äh, zwei Routen machen. Einmal die Route wegen Secrets oder das andere, wo ich sagen, wo ich sagen muss, get me some beer right now. Also, I decided to make a new rule from now on. And that is, every time I have a stream, well, it's only, Yuri, about this, this purple monster, I'm gonna take, I'm gonna drink it. Uh, Sean. Dolly. Well, love. Spass. Oh, hallu! Halloole, happy fans, How's it going? Long time no fishing sick. Willkommen zurück, Roman. Ich bin froh, dass du uns nicht. dass du uns nicht davon gelaufen bist. <lacht> ja. <lacht> Nö, keine Sorge. Hm, kam das wieder mehr so vor oder. Wird Monika ein bisschen größer oder der Hintergrund? Ich weiß nicht so genau. Ich weiß nicht so genau. Es kommt mir nur so vor, als würde der Hintergrund ein bisschen sich... So ein bisschen nach vorne zoomen. Also so richtig so ins Gesicht. So zoomen in. Ähm... Und was ist mit der Musik auch los? Was... ist jetzt auch irgendwie hm. Anyway. Ich betrat als Setzer den Raum, alle anderen waren schon da. Hm, mm, hallo. Danke, dass du dein Versprechen gehalten hast, Roman. Hoffentlich ist das keine zu überwältige Verpflichtung für dich. Du stürzt dich direkt Hals über Kopf in die, in die Literatur, obwohl du gar keinen echten Bezug dazu hast. Hallo, Natsky. Ach, komm schon. Wir sollten nicht so streng mit ihm sein. Du musst es ja schon von Monika hierher geschleppt werden. Ich weiß ja nicht, ob du einfach nur her, hierher kommen und abweichen willst oder so. Aber wenn du die Sache mir nicht ernst nimmst, dann wirst du dir das noch lange ahnen müssen. Ähm, Monika, könntest du ein bisschen weiter in den Hintergrund vor der Textbox geben? <lacht> Natsuki, du, du hast dich ja ziemlich... Du wirst dich ja ziemlich weit aus dem Französisch, also da wirst du, dass du deine Mangasammlung im, im Clubraum oft bewahrst. Mama. Natsuki's Gehirn scheint sich nicht zwischen den Worten Monika und Mangas entscheiden zu können. Mangas sind Literatur! Rasch besiegt lässt sich Natsuki zurück auf ihren Stuhl fallen. Ich höre Natsuki, die vor dem Schrank steht und einen genervten Seufzer ausstößt. Sie scheint sich über irgendetwas zu ärgern. Ich gehe zu ihr, für den Fall, dass sie Hilfe braucht. Sollst du etwas? Tschüss, sie stellt meine Sachen näher an die richtige Stelle zurück. Welchen Sinne gibt es da noch? Auf eine geordnete Sammlung zu achten, wenn jemand anderes immer alles durcheinander bringt. Natsuki verschiebt einige aufeinander aufeinandergestapelte Bücher und Kissen auf dem Regal. Mangas? Du lest doch Mangas, oder? Äh, manchmal. Mit Mangas ist das so eine Sache. Man sollte erst wissen, wie sein Gegenüber darüber denkt, bevor man zugibt, ein großer Fan davon zu sein. Ich werfe einen Blick auf das Boxset, das ihr so am Herzen zu liegen scheint. Perfect Girls. Das ist eine Serie, von der ich noch nie gehört habe. Das bedeutet eins von zwei Dingen. Ich gehöre entweder nicht einmal im Entferntesten zur gruppe oder sie ist einfach grottenschlecht. Mit deinen abschwätzigen Bemerkungen kannst du jemanden anderen vor der Tür nerven. Sie weist auf die Tür des Klassenzimmers. Na, hey, das war doch nicht abschätzig gemeint. Ich hab doch überhaupt nicht gesagt. Es wäre ja auch mehr dein Todfall. Aber lass dir eins gesagt sein, Roman. -Buh. <lacht> Tatsächlich. <lacht> I'm sorry, Neungrutzen, aber man merkt, warum ich dieses Game so gerne mag. Am meisten, wenn man so etwas Schönes hat wie ein. Ich weiß nicht, ist das ein Voice-Changer eigentlich, oder so etwas in der Art. Kann man da nämlich alles schön ein bisschen, to emphasize more on what's happening. Weil, <lacht> wir spielen ja das Spiel hier zum allerersten Mal. Und wir haben erst letzt, in letzten Stream mehr begonnen. Und es ist ja nicht der fünfte die der fünfte Plus Stream. Nein, nein, nein, wir haben erst letzten Stream damit begonnen. Ja, uh, ja, das trifft dich auch auf den Punkt. Warte, was genau? Ich habe ja sogar das Gefühl, dass ich die nicht einmal in meinem eigenen Zimmer aufbewahren kann. Mein Vater würde mich grün und blau schlagen, wenn er dich finden würde. Hier im Clubraum sind sie zumindest sicher. Na, no, Monika hat sich ziemlich blöd deswegen benommen. Ach, was ich auch tue, es ist verkehrt. Also, ich finde die, andere, die Übersetzung aus... Die fan aus Google Translate Literal Mod Klapp War irgendwie besser, weil... Mein <lacht> <lacht> ich meine, grün und blau schlagen, ja, okay, mach, würde es Sinn machen, aber... Die P Poop aus einem rausschlagen ho. ho! ho! Mein Vater würde die Scheiße aus mir rausschlagen, wenn er das finden würde! Okay! Die Zeit vergeht. Natsuki ist jetzt ungewöhnlich still. Ich blicke zu ihr rüber, hinüber. Sie scheint fast einzuschlafen. Oh, you, you can't. That's a cute face. Hey, Natsuki. Ja. Was ich vielleicht Natsuki mir direkt in die Arme. Hey. hey. Oh Mann. Natsuki, geht es dir gut? Hier. Margaret greift in ihre Tasche und zieht irgendeinen Proteinriegel hinaus. Sie fährt in, in Natsukis Richtung. Natsukis Augen leuchten plötzlich wieder auf. Sie schnappt sich den Riegel vom Boden und reißt sofort die Verpackung auf. Bist du etwa ein Neandertaler? Ich habe dir doch gesagt, gib nicht. Sie sprechen nicht einmal den Satz zu Ende, sondern stopft sich den Riegel direkt in den Mund.